Yay, Jeso, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zum Quick and Dirty Schmeckts! Ja, ich war beim Rewe einkaufen, bin beim Kühlregal vorbeigekommen und dachte, uh, gibt es da ja was Neues? Vielleicht für uns schmeckts? Und da stand dieses Döschen. Was haben wir hier? Wir haben hier SpongeBob Bubble Drink mit Ananasgeschmack. Und wie man sieht, es ist Importware. Bin mal sehr geschmeckt, wie ich bin mal sehr geschmeckt, wie es äh, gespannt. Nein, ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Und ich würde mal sagen, wir probieren jetzt mal directly, ob wir den Ananasgeschmack haben oder nicht. Bist du fertig? Okay, let's go. Ja yeah. <lacht> Was soll ich sagen? Die ein klein wenig Ananasgeschmack Geschmack ist tatsächlich drin, ist aber dezent vom Geschmack, dezent, dezent, scheint es auch nicht allzu süß, es ist nicht pappsüß jetzt so, dass man sagen kann, oh es ist zu heiß, ich will jetzt nicht das trinken, es schmeckt zu pappsüß wie Cola oder so, Nee, es ist sehr verhalten von, von der Süßigkeit, von der, ja von der Süßheit. Ja doch, man schmeckt es Ananas, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, es schmeckt auf jeden Fall gut. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich jetzt dafür bezahlt. Ich habe keine Ahnung mehr. Tja, die Frage ist jetzt, was ist noch drin? Ist es ein Chemiebaukasten oder ist es einigermaßen gesund? Man weiß es nicht. Es ist speziell wahrscheinlich für Kinder gemacht. Da ist es leider ja so, tatsächlich so, dass es nicht unbedingt wirklich gesund ist, sondern eher darauf bedacht es ist, extrem süß zu sein, dass es Kindern schmeckt und die es kaufen wollen. Also schauen wir mal rein. Wir haben hier auf jeden Fall mal Nährwerte von Fett von weniger als 0,1 Gramm. Wir haben davon gesättigte Fettsäuren weniger als 0,1 Gramm. Wir haben Kohlenhydrate 11,8 Gramm. Ja, davon Zucker. Du kannst es erraten. 11,8 Gramm. Also es ist echt viel Zucker drin. Und für das ist es wirklich sehr verhalten. Es ist sehr trügerisch. Also 11,8 Gramm Zucker. Man schmeckt es eigentlich fast nicht, finde ich. Eiweiß 0 Gramm. Nichts für Muskelaufbau-Sportler. Und Salz weniger als 0,1 Gramm. Okay, also es ist auf jeden Fall... Was ist es von den Kalorien her, von 100 Milliliter 49,8 Kilokalorien, es ist schon heftig, ne? 11,8 Gramm Zucker, wenn man da ein kleines Kind hat, das schießt durch die Decke vor Energieüberschutz, ne? <lacht> aber es schmeckt tatsächlich, allerdings würde ich mir den jetzt nicht nochmal kaufen, ja? das habe ich jetzt hier für schmeckt gekauft, für mich privat, völlig uninteressant mit 11,8 Gramm Zucker. Was haben wir jetzt noch so für Sachen da drin? Bei Spanspor Bubble Drink 250ml haben wir hier einmal Erfrischungsgetränk mit Ananasgeschmack. Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Stabilisatoren: E414, E445, E444. Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Aroma, Vitamin B3, B6, B12, Farbstoff, Beta-Carotin. Ja. Oh, wir gucken mal kurz, was für eine Farbe es natürlich noch hat. Guck mal gleich mal. Da haben wir das Glas. Gucken wir mal, wir gießen ein in normaler Geschwindigkeit. Also es hat tatsächlich so eine kleine Pisstrübung. Wieso Wie so Ananas-Fruchtwasser. Wenn man Ananas jetzt aus einer Dose nimmt, dann hat das Fruchtwasser der Ananas ungefähr diese Farbe. Ja, wird jetzt nicht scharf unbedingt. Egal, wir haben es jetzt gesehen. Also Farbstoff Beta-Carotin. Keine Ananas-Trübung. Ja, also, so viel zu der Thematik, Chemiebaukasten, viel Zucker, aber schmackhaft, würde ich sie jetzt empfehlen, für Kinder oder sich selber, nein, es sei denn, es ist mal ein spezieller Tag, wo man sagen kann, okay, gönn dir mal ein bisschen was Ungesundes, dann kann man das auf jeden Fall gut trinken, aber ich denke, es gibt bessere Alternativen. Das war's jetzt hier mit dem Quick and Dirty schmeckt's Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Beim letzten Video gab es nur ein Kommentar leider, und zwar war das das mit der Perücke Final Cut Pro, dass ich auf Final Cut Pro wechsel Und das Kommentar von, kam von Green Reaper. Also vielen Dank Green Reaper für deinen Kommentar. Er hat geschrieben: schicke Perücke. Und für alle, die nicht kommentiert haben, vielen Dank für nix. Ihr könnt mich gerne mal am Arsch lecken. Alles klar. <lacht> das war's von meiner Seite. Ich sage Adio, Deinio. Yeah, ja. Bis zum nächsten Mal. nichts anbrennen lassen.